Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Green Hill. Ich rede gerade etwas ruhiger, weil ich höre mir hier Gesang von so komischen Leuten hier an und warte auf Angriff. Sollen die jetzt angreifen? Ich habe meine Hacke vorhin weggeschmissen. Das heißt, ich mache mir mal eben eine neue. Gehen die, gehen die jetzt schon auf Angriff? Nee. Halt dich ein bisschen fern, okay? Ja, wo bist du? Ja, hier am Ding. Ich kann dir eine kurz geben, ich habe zwei. Oder mach dir, mach dir das ein Ding, mach dir doch ein Speer. Ja, ja, wie war das nochmal ein Speer? Du brauchst einen langen Stock für. So was hier. Und zwei Steine, oder? was? Nee, zwei. Nein, einen Steine langen Stock. Einen langen. Ja, ja aber Steine. Da, ach achso, du musst erst eine Steinklinge machen. Ja. Hörst du Sorry. einen Unterschied nimmer ne, zwischen Stein und Stock? Nein. So, Stein, Stein, Klinge, <lacht> langer Stock, Stein, Klinge und ein Seil dran, oder? Jo. Ja. Stein, Speer. So. Okay, äh, ich, leg, ich leg mich aber auch vorher noch mal kurz hin, weil ich bin müde. Ja. Alter, also ich hab zwei so Riesenrochen im Inventar. Okay. Riesenrochen? Ja. Mhm. Und davon habe ich jetzt zwei Fleisch gekriegt. Solange wir die Körper, die Körper werden nicht schlecht. Okay. Das heißt einfach ein Das heißt einfach so, trinken, trinken, trinken. Nein, nicht die Kacke. Äh, nein. Okay. Äh, ich esse mal eine Banane und so eine Nuss. So. Also ich bin ready. ich noch ready. nicht tatsächlich. Egal. Ich geh mal wieder auf den. Mal gucken, ob die überhaupt noch da sind. Ja, okay. die sind noch da. Okay, okay Eddie? let's go. Moment. Alter, ich bin bei Ja, ja bis go. ich bei Moment. dir bin. So, wir müssen uns aber entscheiden, wer auf wen geht. Ja, dafür müssen wir uns mal angucken. Das sind gerade Bananen gespawnt. Hä? Willst du den linken nehmen? Ich nehme den ganz ich hör, rechten. Ich höre da definitiv mal dahin. Ich weiß wo nur, das auf das kommt. Es sind drei, oder? oder ja. Nimmst du den ganz linken, den vordersten? Okay. Moment, Moment, Moment, Moment. Was? Einfach jetzt ziehen und draufschießen, ohne dich zu nähern. Du musst auf jeden Fall höher zielen. Der Speer ja, weiß, macht... Ja, ich weiß, ich weiß. Du bist bereit? Ich, kann, ich bin bereit zum Schießen. Okay, ich auch. Drei, zwei, eins. Oh oh. Ich hab keine Axt. LOL, lol! Wir können einfach. Der ist tot Lauf mal. Ich hab nochmal einen Speer, ich kann. ich kann dich verteidigen. kann nicht mehr laufen. Nee, das ist ein Ameisen, da will ich nicht hin. Habe ich gerade nicht meinen Speer aufgesammelt. der ist auf vier. Ich Idiot. Der eine ist tot, es lebt nur noch einer. Lol, der, eine, der andere wirklich geküttelt? Ja, der ist hier umgefallen, wie ein Tier. Nach einer Zeit fällt er um. Lol. Nicht an den Baum schlagen, du Idiot. Das ist eine Riesenröte. Pass aber auch nicht, dass die giftig ist. So, ich muss mich untersuchen, denn. Das lag mich nicht. Okay, er ist tot. Es sind alle tot. Ja, und ich auch. Gleich. Oh mein Gott, Alter. Hu, hu, hu, hu. Action pur. Action pur. <lacht> so, was kann man mit denen machen jetzt? Ich hab die auseinandergenommen. <lacht> Scheiße, ich hab jetzt Menschenfleisch roh. Geil. <lacht> Komm mal hierher. Ich braucht eine Klinge dafür, okay. Ja, das hätte ich mir eigentlich ja. schon denken können. Ja, oder? Wo ja, ist mein Sperr? Was ist das denn? Aber ich glaube ich werde halt gleich sterben. Judi? Ja. Du wirst gleich sterben. Ja. Ich denke schon. So, Alter, die haben hab voll ich. die, die haben voll die geile Waffen. Ja? Ja. Hier, der eine hatte mir richtig... Fall. So einen richtig geilen Speer. Steinspeer, Stammspeer, hier, hier liegen auf jeden Fall, hier liegt noch so ein Speer. Guck mal, da liegt ein Stammspeer und einer so ein, Nein, in einen, normalen. Okay. Ich wollte okay. Was machst du jetzt? guck mal hier kannst du den aufnehmen stamm stamm ist schwer oh. ja ich bin auch so langsam ist egal ja guck mal weg davon ach so sorry der ist voll geil aus so folge mir Ja. <lacht> Dö -dö. <lacht> so ganz, ganz langsam aus dem Warte mal, stopp geht. ich mach mich mal noch voller weil wenn ich eh <lacht> schon voll bin Alter ganz easy haben wir die fertig gemacht ja 4 gegen zwei easy nee, waren vier War waren doch vier ne waren drei War waren drei ja das waren drei drei <lacht> <Okay. lacht> So. Äh. Äh, dann mache ich mal das Feuer wieder an, dann haben wir ja jetzt äh, Abendessen. Äh, ich glaube, das will ich würde ich nicht essen. Doch? Nein, das ist. glaube ich geistige Gesundheit minus 20. Glaubst du? Ja. Ich würde es trotzdem probieren. Du willst probieren? Ich probiere. Okay. Wenn ich mein Feuerbrett mal wieder finde, weil ich bin eh so gut wie tot und wenn ich dann Alter, wir müssen unbedingt davon... die kisten hier fertig bauen da, darum kümmere ich mich gleich mal häufiges feuerbrett hingeschlichen hier ja moment ich bin ja auch mister super schlau ich könnte auch einfach Yo, so ein stück fleisch wie man eben drei kilo oh. drei kilo fleisch also wenn das nicht äh, Satt macht hol mal kurz Stöcke wir müssen hier ein neues Lagerfeuer bauen so cool. einmal trockenes Blatt äh, Sechs kleine Stöcke und acht große und ich hab... noch sechs große so wie es aussieht Du würdest das probieren mit Fl mehr mit Menschenfleisch essen? Echt? Ja, definitiv. Okay. Wie gesagt, ich bin eh so gut wie tot. Also mehr als. Ja. Mehr als okay, ich kipp dann jetzt hier um, das kann nicht passieren. Deswegen schmeiße ich mir jetzt aber auch alles raus. Ja. Also, ich meine damit auch wirklich alles, alles. Ja, ja, ja. Alle Seile, alle Stöcker. Alle also Spiere, alle Steinklingen, außer das Feuer. Naja, das Feuerbrett schmeiß ich mal auch, sicherheitshalber, noch raus. Finde du bitte Stöcke, weil dann könnte ich mir eigentlich gerne ans Feuer stellen und ein bisschen geistige Gesundheit oder also kriegen. Ja. <lacht> Absolutes Chaos hier, ich schmeiß alles, alles, auf einen Haufen. Das Menschenfleisch lege ich dir mal direkt hier neben das Feuer hin, okay? Mach du. Wie ich da auch schön so einen Turm aus verdorbenen Pilzen vor das Feuer hingeschmissen habe. Ja. <lacht> so. Ja, aber hast du Stöcker? Nee, oder? Nee, ich hol kurz. Aber, oh, ich hab dir doch gesagt, wo Stöcker. Hab ich nicht gehört, sorry. Gut, den ich mal erstmal nicht auf. Hier, es ist... Kannst du gut machen. Hast du. Okay. Umweg. Ja, ich muss mich ausruhen, Da, blau. Oh, nee! Hm? Mr. Superschlau hat ja vorhin gesagt, er hat alles auf... Den, ah! Ha! Easy. Alles auf Was? einen Haufen geschmissen. Unter anderem halt mit, auch mit... Ähm, die Blätter und ein Handbohr. Also zum Feuer so. machen. Ich hol mal den Rest von dort hinten, was die so fallen gelassen haben. So, benutzen. Einmal Blätter rein. Ja. Oh, wow. Ich muss, ich muss erst wirklich ausprobieren. Bisschen. Ganz bisschen. Ganz klein bisschen ohne dabei zu sterben okay. haben wir alle drei ja, schon ausgenommen was kann ich mich gar nicht daran erinnern dass wir alle drei schon ausgenommen haben ich, ich habe zwei auseinander genommen hier ist ein ei hier ist ein Ei! Ei! ja Ei! Geil. Ay, ja Ay, ja Los! Okay auch feuer machen Wie geht's mir mir geht es eigentlich ganz gut tatsächlich wo sind der typ gestorben wo haben wir den denn oh. war mal menschenfleisch äh, werden gewahrt ja, da bin ich ja mal gespannt da bin ich mal wirklich gespannt ja und ich habe hier halt meine kratz ich muss dann auch mal mein Fleisch braten. Ja. Weil sonst wird das nichts, was sonst ist das verdorben. Und ich bin schmutzig. Ich kann, kann mich doch einfach jetzt hier in den Regen stellen. <lacht> ja, denkst du wohl. Ja, denke ich. Kann ich ja auch. Jetzt geht's runter. Echt? Ja. Oh. Okay, also die Sachen die spawnen tatsächlich nach einer Weile. Ich finde.. weil es lag doch noch ein Dings rum. Ein Speer. Ein Steinspeer? Ja. Ich der ist weg. Genommen. Oh. Okay. Jetzt ja, ist mir kalt. Oder habe ich Fieber? Was ist das Thermometer? Vermutlich habe ich. Oh, da war jetzt aber pure Action hier am Anfang ey. Nein! Oh <lacht> Genau, in dem Moment gestorben, hm? wo ich das Fleisch aufnehmen wollte. <lacht> ja. Scheiße, ich hab hier ich hab hier noch nicht geschlafen, wa? Ich hab aber gerade geschlafen hier. Ja. Nee, Weißer ich spawn, voll. weil dann spawn ich wieder hinten. Bist du auch am gestorben? alten Lager. Nein, aber wenn ich sterbe, würde ich am alten Lager hinten spawnen. Okay. Ja dann äh, komm mal. <lacht> so. Menschenfleisch. So. Essen. Und? 44, Pro Alter, weg. 44 Proteine, 15 Energie, Energie, aber 35 minus geistige Gesundheit. Uff! 35 ist so ein kleines Stück von dem Balken. Wenn der Balken voll ist, dann ist eigentlich ganz okay. Okay. Und weil wir so viel davon haben, hätte ich das jetzt halt gekauft. So, ja, wir ja klar. Haben eh viel zu viel Fleisch für das, was wir brauchen. So, erstmal trinken. Weil 44 Proteine, das ist es wert. Ich habe jetzt mal Jaguar-Fleisch drauf gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, ja. wie viel wir da kriegen. Wie viel das gibt. bisschen fette und kohydrate ich nehme hier mal wieder so eine banane aus dem haufen nee, nicht eine larve ich hatte doch glaube ich oder was ist jetzt eigentlich gerade meine ausrüstung was, was ist denn eine stocken skorpion Seil sein, Seil, Pilze, Obsidian, okay. Na, ah, ich esse mir ziemlich mal die Banane. Okay, ich sorge jetzt mal dafür, dass wir hier unsere Lagerkisten fertig kriegen. Hm. Jodi? Ja? Fleisch ist gekocht. Okay, ich komme. So, Moment. Jaguar Fleisch. Essen. Oh, 36 Proteine und 15 Energie. Okay, das ist auch nicht schlecht. Aber, wenn, wenn Aber das, das Beste... Mehr. Ich habe jetzt hier noch Stachelrochenfleisch. Das lege ich auch mal gleich drauf. Aber Stachel. das Beste... Stachel. Ja, ja, Stachelrochen. Okay. Aber, Aber das ähm, tatsächlich tatsächlich gibt es meiste ähm, dieses scheiß Wildschwein. Ja, das war echt gut. Ich genieße mal kurz auch hier die Nähe zum Feuer. Oh. oh Gott. Äh, was hast du denn jetzt gefressen? Ein Ei. <lacht> Juri. Ja? Guck mal auf die Uhr, was für ein Tag wir haben. Den 9.11 nicht in echt Ach so. <lacht> Moment. <lacht> Moment, Moment, Moment auf die Uhr. Den Oh! Mhm. <lacht> frohe Weihnachten. <lacht> ja, frohe Weihnachten nachträglich, <lacht> war? Oh Mann, ey. <lacht> Hab ich gerade so eine Stufe gesehen. Helden, Helden unterwegs hier. Äh essen. 28 Proteine und 10 Energie, wenn rochen Stachelrochen Fleisch. Okay, das ist auch nicht schlecht. So, ich lege mich pennen. Na, wobei ich muss mir an pennen Ding. Das heißt, eigentlich könnte ich meinen ganzen Haufen auch wieder aufsammeln. Ich könnte ihn aber auch verriegen lassen. Wie Den geht's dir? Die... Ich bin gerade komplett voll. Ich bin auch so weit von gesättigt. Okay, die Bäume kann ich nicht abbauen. Äh, ich brauche keine Zweisteinspeere, nein. Und es gibt mir kein Holzscheibe, wa? So, dann fang, kann ich auch mal wieder anfangen, mich auszurüsten, weil ich habe nichts. Ja, rüste dich mal aus. Ja, das heißt einmal. Ich glaube, es geht mit einem kleinen Axt ist mit einem kleinen Stock, oder? Nochmal? Axt waren. Axt waren zwei kleine Stöcke, ja. ein Seil und ähm. Zwei eine Steinklinge. Oder zwei. Was? Steine. Nee. Zwei Steine, ein Seil und ein Stock. Das, dann hast du eine Axt. Ja, oder eine Steinklinge. Und noch. Das ist ein Scheiß-Ekel, ey. Ohne Witz. Oh, Gott sei Dank machen die nichts. Gott sei Dank machen die Ekel nichts, sondern die kann man einfach nur wegdrücken. Das ist schön. Äh, zack, zack. Zwei Stöcker, ein Seil. So, und jetzt halt... Das ist einmal ein, ein, eine Stockklinge. Nein, das ist das so. Zwei Stöcker, ein Seil und Stein sind, ist eine Stockklinge. Ich habe kein. So. Oh, irgendwie mit auf die Diane kann man nicht. Okay. Kleine Stöcke oder sicher? Ist das ein großer Stock? War. Was meinst du? Ich das war ein großer Stock. Also kein langer Stock, aber ein normaler Stock. Kein ein normaler. kleiner Stock. Ja, heißt es gibt kleiner. drei Stockarten. Ne? Klein, normal und groß. Ja. Da habe ich auch so einen Stock. Wunderbar. Stock. Da müsste doch jetzt irgendwo noch ein Feuerbrett liegen. Habe ich doch hier gerade abgeholzt, oder nicht? Bin ich ver Dinge. Seil. Ne, das ist ein Stein. Hacke. Wo hab ich denn ich... Hier. Oh, Warum kann ich denn keine Axt mehr machen? Wait. Was? Ja. Ich, bin zu, ich bin zu dumm, da eine Axt zu machen. Ich das ist das mal. Sind. mindestens Hä? fünfmal gemacht haben. Eine Axt bist du. Ich hab's dir doch gesagt, zwei Steine, ein Seil und. Ein, und dann schon, bei mir eine Hacke raus. Nee. Das ist bei mir eine Axt. Zack, Stock. Eine schwache Fackel, nee, die ich jetzt nicht zu haben wollte. Axt, so. Meine Güte. <lacht> ja, einmal waschen bitte. Ich möchte gerne noch die zweite Kiste. Ich würde dann fast sogar noch sagen, wir, ich fange mal zwei Kisten an. Nein, ist, nein. Wie nein? Ja, dann leg ich mal ja. ganz kurz hin. Aber nur also. ganz kurz bevor es einen, äh, bevor es einen Egel gibt äh, ein Wurm Egel habe ich nämlich so wie kann man eigentlich so ein so ein Dach machen was die hier gemacht haben vermute ich gar nicht Feuerbrett. Geh mal schnell weg, bitte. Aber Juli, weißt du, was ich ja. hier noch nicht so oft begegnet hab? Was? Eine Schlange. So eine, eine Klapperschlange. Ja, ja. also wir bleiben hier. Ja, also diese Klapperschlange, das war... Ach, das sorge war ja mehr als mitunter. So, ich sorge jetzt wie gesagt noch Aber, dafür, dass wir hier die Lage... Äh, haben wir hier keinen kein einzigen Baum, der man fällen kann? Doch, eigentlich schon. Oder? Hm. Also nicht diese palmartigen Bäume, die kannst du nicht fällen. Das hier gibt doch nur einen langen Stock und kein Holzcheid. Hm? Ja, langer Stock. Ich will keinen langen Stock. Ich will einen Holzscheit. Brauchst du ein Holzbrett? Ja, beziehungsweise Feuerbrett für die Kiste. Oder ein Feuerbrett, ja. suche ich auch gerade. Ich auch gerade. Und dafür meine ich halt, haben wir hier keinen Baum zum Fällen. Doch, ich bin hier gerade auf der kleinen Insel hier. Unterwegs. Und den. Ja, das gibt alles hier nur lange da. Nee, ja den, wo du jetzt machst, der gibt auch... Wir müssen nur noch mal gehen. Baumfeld. Ja. Ja, wo? Ich habe keine Ahnung, ob wir mir nachwachsen oder nicht. Das keine Ahnung. Zack, so sammeln. Und nochmal sammeln. So. Kiste. Guck mal, hier ist unser Lager für lange Stöcke, Nico. <lacht> ah. Ich hab halt daneben geschmissen. Ja, alles gut. So, eine Lagerkiste, zwei Lagerkisten. Was so. noch ein Holzscheid für... Äh, tatsächlich nicht. Für ein letztes Brett. Muss ich suche nochmal ein. Mach du. du. Kannst du schon einsortieren, oder? So. Du bist Lagermeister hier, oder? Oh nee. Was soll ich, ich machen? Chaos. Was hm. soll ich machen? Dann suchst du ein Scheid. Nee, ich, äh, sag mal. Hm. Scheiße, habe ich nicht Fleisch auf das, aufs Feuer gelegt? <lacht> auf. so, hier liegt zumindest nichts. Oh nein. Stachelrochenfleisch verbrannt. Soll ich das essen? <lacht> Ach lol, du hast das immer noch nicht gegessen? Nein! Na komm, schmeiß ich es weg. Ich habe dir sogar gesagt, dass es fertig ist. Ja. Okay, äh, Juli. Ja? Noch Knochen würde ich schnell in die Kiste packen. Wieso? Die brauchen so verdammt viel Platz. Ja, aber du kannst die ja stecken. Ja, zwei. Nee, oder? So. Mehr. Nee, nee, zwei auf einen Haufen. Oh, okay. Ja, deshalb deshalb machen wir ja vier Kisten. Oder noch mehr. Ja, aber mit den Knochen, die wir haben, haben wir schon eine ganze Kiste nur für Knochen. Oh, das ist natürlich schlecht. Ja, dann lassen wir die einfach da liegen. Genau. Wenn die so groß genug sind, dann können die auch so liegen. Alter. All werden sie ja nett. Also okay, das rechts ist jetzt unsere Essenskiste. Du hast doch da hinten dieses Ding für die getrockneten Blätter. Ja. Wo man Blätter drauf liegen kann, um getrocknete Blätter rauszukriegen. Kann man ja. links auch getrocknete Blätter einfach direkt drauflegen. Nee, warum? Weil ich die dann halt dahin gelegt hätte, um den Platz nicht zu färben. Achso, ja, gut. immer weg da, die Scheißblätter. Gibt's keine Möglichkeit, den ganzen Stapel mitzunehmen. Muss man das einzeln eins für eins machen. Ich denke. Ist ja nervig. Ja. Ach so. Äh. Hm. Moment. Okay. So. Ach, wie viele Federn hier liegen. Ja, wir, wir brauchen mindestens vier Kisten, wenn nicht noch mehr. Ja. Also das kann das sein. Wenn wir alles unterbringen wollen, ja. Seile habe ich gerade. 8 Stücke ist aufgesammelt. Ja, alles gut. Ich will nur nicht, dass die langen Stöcke hier zwei das so rumbacken, deshalb habe ich den jetzt einfach mal hier auch so einen Ständer gemacht. Mhm. Und die ganze Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich möchte gerne diesen Ziegel hier nehmen. Danke. Ach Leute, hier sind schon alte Bananen drin. Ja, zehn Stück. Ja, uns liegen noch sechs Stück Stück so am Boden. Boah, ist das nervig. So, ich suche nochmal nach einem Holzscheit. Mach du. Vor allem, dass man auch die Sachen nicht drehen kann, oder? Nein! Oh! Waschen! Mann, ey! Mein... Typ ist ein Mann immer echt zu doof. Hm. Für manche Sachen. Kenne ich. Wie ein Echthalber. Ja. Ich hab zehn Federn, willst mich verarschen? Eins. Zwei. drei, so. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Das ist ein langer Stock? Ich nicht voll. Acht. Neun. Zehn. So, Kohle. Habe ich schon. Ja. Neun. Das ist nochmal ein langer Stock. Eins. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, Nico. So. Die bitte Experimente. 3, 1, 2, 3, Und Obsidian. Oh kann man nicht decken, dann will ich es erstmal. Ah. Ja, was? Dritte Kiste ist fertig. Geil. Dann kommt da Stein und sowas rein. Bin mal gespannt, wann man das verwenden können, das Eisenerz. Oh ja. Und was man damit dann macht. Bin ich auch gespannt. Das Menschenfleisch kommt okay. in die Kiste. Ach. Nein, doch ja, hier mein Affe, der nimmt immer die falschen Sachen auf, wenn vor allem bei diesen Kack Kokosnüssen da ich nehme die immer auf. so ich habe nummer mal cool. hab ich die bananen nicht aufgenommen Okay. also ich glaube an an an holz mangelt es uns jetzt erstmal nicht mehr guck mal hier hinten <lacht> guck mal oh lol so viel bananen ja? steuer guck mal ja, Der wird acht acht stück das ja hier ja. Das kommt alles halt raus, weil wir jetzt halt so viele Holzscheide brauchten. Weißt du? Das ist das, ja. allerste, das ja. ist, was halt übrig bleibt. Ja. Na gut. Hängen wir das ich hier noch sagen, voll? Machen wir das, das hier. Reicht für diese Folge. Ja. Wir sind schon wieder bei der halben Stunde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns schon bald wieder bei der nächsten Folge. Tschüss. Bis denn. Tschüss.